So, hi Leute, willkommen zu 4 Season 3, nach 10.000 Wartungsarbeiten, die gefühlt eine halbe Ewigkeit gingen. Sollte es jetzt funktionieren, yeah, let's go, mit meinem epischen Gato roboto skin der nicht episch ist, sondern legendär. Ich dachte, du sagst, mit meinem epischen Kumpel Mützi. Das das halt <lacht> mit meinem epischen Kumpel Mützi. Los, los, Mann, Leute, warum geht ihr raus? Ich weiß ich nichts nicht. über die Season, ich habe mir nur den Trailer angeschaut und mehr weiß ich nicht. Ich, ich glaube, Mitzi weiß mehr als ich, weil er hat schon den Soundtrack angehört, ja. hat sich schon Gameplay angeschaut. Ja, also ich habe mir alles angeschaut, was sie auf Twitter gepostet hat. Beginnend haben. in 1. Oh, lol. Ah, jetzt. Hä, wir sind runtergefallen. Lauf. Tundra Tundralauf. Überwinde die frostigen Hindernisse und renne zur Ziellinie. Hä, lol, okay. Leider das gibt's den Season cool. 3 DLC noch nicht, sonst hätte ich mir jetzt geholt. Und, äh, Mitzi, klassisch, erste Runde, wenn ich spiele, mein Spiel hängt sich auf. Ah, jetzt geht's los. Oh, ne, jetzt geht's erst Vielleicht Oh, die Map ist so cool, guck sie dir an, ey. Oh, das sieht richtig cool aus. Okay, ich hab richtig Bock jetzt. Bei mir muss alles geladen werden, die Texturen. Let's go. Alter, sieht das cool aus, das sieht richtig gut aus. Let's go, oh mein Gott, oh das ist ein Scout, wow. Oh, die Musik. Alter, die slackt, weil alle auf einem Platz sind hier. Das bei mir nicht, aber es liegt wahrscheinlich bei dir an der Aufnahme. Kann gut sein, ja. ja Junge, dieser Schneebälle, Alter. Ich kann mich nicht bewegen, weil alle in mir drin sind. Junge. Alter, das sieht richtig cool aus. Man ja. darf sich nicht treffen lassen von den boxing Gloves alles klar. Ja, nicht instant auf die Fresse. Noch habe ich nicht auf die Fresse bekommen. Aber jetzt. Scheiße, ich bin unten. Yes. Bin okay, durch. was ist das jetzt hier? Muss man sich. Äh, okay. Ist das jetzt hier? sagt? Nein! Ich pushen. Was Und musst du denn machen? Rüberspringen. Oh, der Wind ist cool, wenn du divest. Tritt mal auf die Dinger da drauf. Nein! Oh Gott, oh nein, ich hab das Gefühl, ich bin richtig schlecht. Da, ja. ja, das ist immer so am Anfang. Am Anfang bist du auch einfach schlecht. Du musst ja erstmal die Map kennenlernen. Ist das hier Checkpoint? Ja, yes, das ist ein Checkpoint. Ein Geschafft. Ah, hier ist so ein Wind! Okay, ich verstehe. Oh Gott, der Wind ist aber echt AIDS. Okay, okay, okay. Jetzt hier warten. Ich liebe die Map einfach. Die ist, die so ist gut bisher gemacht. jetzt. Oh yes, yes. Gerade noch so geschafft. Ich habe mich so schlecht angestellt. Und Mike, was ist dir aufgefallen? Das Ist nicht nur eine gerade Linie. Ja. Also bist bisher eine der besten Maps, wenn nicht sogar die beste. <lacht> <lacht> Ski Spring durch die Löcher, um Punkte zu halten. Ah, das hat man, das hat man im Dings gesehen, im Bild. Und da gab es auch einen Trailer. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das abläuft, ob es hier ein Ziel gibt oder ob man äh, dann immer äh, quasi äh, respawnt, bis man genug Punkte hat. Ah, mal sehen. Ich glaube, man muss ein Ziel springen. Ne, du musst 15 Punkte sammeln und dann spawnst du quasi am, wieder am Anfang. Ah, okay. So funktioniert das. Ja. Yes, ich hab einen! Ich bin, ich bin echt der größte Held. Ey. Voll Nein, ich wurde da gefallen! Oh Gott, guck mal ob oh, wie wenig ich, also, schaffen können. Äh, okay, das ist richtig scheiße mit so vielen Spielern. Ohne Witz, tut mir leid, also das macht mir echt keinen Spaß mit so vielen Spielern. Nein, aber da kann man gar nicht, da kann man gar nicht deilen. Wie viele Punkte brauche ich denn? 15. Ach so, das ist die Dings, die Punktzahl. Ach, ich bin dumm. Ja, komm, gib Ich habe erst Geld, zwei also. Punkte, Alter. Ich komme einfach nicht voran. Junge, ich kann nichts tun. Die scheiß anderen Spieler springen gegen mich. Also ich habe sieben. Und ich habe das heißt drei. Acht nicht den kleinen... Nein! Yes! Sehr gut. Zehn. Und der letzte. Ich glaube, der letzte gibt ganz viel, oder? ja yes, Ich hab den letzten! Oh, der letzte gibt richtig viel, oh mein Gott. Yes! Geschafft! Ja? Ja. Ich noch nicht, ich hab erst elf. Nein, was macht der? Nein! will ich <lacht> Fuck! Okay, komm schon, ich, ich habe jetzt nicht verkackt Durch den silbernen, durch den silbernen. 13? zwei noch. Den letzten. Den, den, let's go! Yes! yes. Uh, das hat Spaß gemacht, das war cool. Außer, also das einzige was mich bisher bei der neuen Map stört, ist einfach die Anzahl an Spielern, die, die mitmachen, aber... So, wir kriegen gleich direkt 5 Level-Ups, habe ich gehört? Ja. <lacht> Frostspitze, erklimme ja. den verschneiten Berg, um die Ziellinie am Gipfel zu erreichen. LOL, was? Ist das, ist das wie Schleimkraxler? Oh mein Gott, sieht das cool aus. Heilige Scheiße, okay, Alter, das, das, ich war doch ja, nicht so geheim, so Vollgeist. Das ist mehr wie, Ber ähm, wie Bergspitze. Das sollte auch zuerst ein finales Spiel sein, aber die fanden es zu random für ein Finale. Und deshalb haben sie es zu einem normalen Spiel gemacht. Mm. Ja, ist doch voll... Oh. Ich wollte gerade sagen, ist voll cool und da werde ich fast einfach weggeschmissen. Oh, ich bin kein großer Fan von den Fans. Nur von den Fans bin ich kein großer Fan. Okay, hoch da. Ah, ja. Nice. Ah, hier kann man hoch. Wow. Okay, ja, das, das ist, ist nice. Die, ich zurück. Ich werde nichts sagen, aber ich oh, gerade. Auf. Was wird das? Nein! Ah, ich respawn aber direkt hier. Ach, ja, ist okay, ist gut. Hier ist gecheckt. Nur dieser scheiß Schneeball, was macht der hier auf dem Weg? Wie groß ist mit Äh, Mützi. Ja. Oh oh. Ich muss erstmal aufstehen und dann springt. Ja. Nice. Okay. Okay. Man kann auch Graham wahrscheinlich, aber ich lass es mal. Oh. Ja, selbstverständlich fliege ich komplett runter. Aber man muss sich hier zwischen verstecken, während die Schneebälle kommen? Sonst wirst du von allem getroffen. Oh fuck. Ja. Oh, ich hab Angst. Nein, hört auf! Wegen den anderen, rechte die ganze Zeit. Ich ein. Dankeschön! Nur wegen den anderen vollhorst. Oh ja, ich schaff's noch. Oh, oh ich oh, bin oh, weiter, nein. ich bin weiter. Wo bin ich? Nein! Ich war so weit! Och oh, Mann! War genau, ich war genau vor der Ziellinie. Hast du es nicht geschafft? Nee, ich war. Ich, ich werde keine okay. Person weniger gewesen. Schade. Okay, wie viele Punkte bekommen wir? <lacht> ich bin Level ab 2 nicht. Okay, eins. Ja, eins. mich. Ein Zwei, Krone, danke schön. Oh, mehr krieg ich nicht. Okay, oh, Level. hier, ich bin Level 8. Lila oh, oh, Lidschatten. Los. Okay. Also ganz ehrlich. Die Wartungsarbeiten waren zwar richtig scheiße. Und die haben die fucking Season zweimal verschoben. Ja. Aber zumindest jetzt, wo man es endlich mal spielen kann, sind die Maps nicht schlecht, sondern sehr gut. Ja. Vergleich mal Season 1 mit Season 3. Season 1 war so richtiger äh, richtiger Müll im Vergleich zu Season 3. Ja. Ich finde Und Season 3 ist genau sein? das, was äh, Fallgeist eigentlich sein sollte. Ja. Weißt also, du, ich war schon äh, positiv überrascht über Season 2-Maps, aber... Äh, lol, sie die Kameras haben die verkackt. Wieso? Die folgt dem Spieler nicht mehr, wenn jemand zuschaut. Oh. Ja, ich hab's nicht geschafft. Die ist so ein bisschen... Junge, ist so seltsam, wie die Kamera ist. oh ja, ich hab's nicht geschafft. Oh, ich bin so dumm! Ich kann das nicht. Aber da oben in die Mitte ist so ein Goldener. Wie kriegst du den denn? Ja, beim ersten gar nicht, aber guck mal da... Dahin Na, Alter! Man, also langsam mal, verkackt die wirklich. Guck mal, da musst du wahrscheinlich diese komische Plattform ausnutzen, da. Ist mir jetzt egal, ich nehme den, den, den Bronze. und Jetzt gewinne ich. Komm schon, komm schon. Uah, nein! Nein! Einer fehlt! Einer fehlt! Komm schon! Komm schon! komm schon, ist Egal welcher! Egal welcher! Let's go! Let's go! Let's go! Als Letzter! Als Letzter! Oh, okay. Das ist Super F! Ah. <lacht> er Er es nicht mal geschafft! Super F! Ich will das... Ich will... Ich will Pinguin in mein Händchen halten! Schneeschieber? Schiebt auch einen Schneeball durch den Schnee, damit er auf die maximale Größe wächst! Oh, das ist doch cool! Und das letzte Team, was 100% hat verliert. Oh, das ist ja genauso wie dieses eine Ball schieben, aber in viel besser. Warum, warum sieht das ja aus wie Hexagon? Oh, ich bin blau. Ich bin so Schlimme hitzblau. Flashbacks. Oh, die Musik! Okay. Ja, Mike, und damit hast du eine schon.. Einer der eine besten Soundtracks. Und damit hast du schon <lacht> jeden neuen Soundtrack in dem in der Schule gehört. Ja. Und das ist der beste. Also immer noch, mein lieblings ist wahrscheinlich immer noch der Bing, Bing. Aber ich glaube, der hier ist von der neuen, neuen Season, mein Liebling. Also mein Team macht zwar richtige Scheiße, aber Rot ist noch schlechter, äh, wie man es kennt von Rot. Weil Gelb wurde ja gepusht, deshalb ist das... Oh fuck, oh, oh jetzt sind wir scheiße. Nein, was macht ihr? Egal, dann gehen wir die hier rum. <lacht> dann gehen wir halt hier lang, let's go. Ach Mann. nein, ich warum war die da hoch? Was ist denn hier oben so schönes? Schnee. Ich muss hier stoppen, ich muss stoppen! Nein! Nein! Nein! Nein! Hör auf! Hör auf! Nein! Nein! Nein! Nein! Nein! Nein! Das wäre eigentlich nicht wichtig! Nein! Nein! Hör denn auf! Hör auf! Hör auf! Nein! Oh... Okay, bist du bereit? Oh, du spielst Dino! Sag das doch! Mike, ja, ich kann auch einen anderen Dino spielen. Ja, ich spiel einen anderen Dino. Okay, Mike, ich kann ja den Venom Dino spielen. Okay. Okay, let's go. <lacht> okay, ich, erst jetzt check ich gerade einfach, dass es egal ist, wie groß die Ringe sind. Es geht nur darum, was für eine Außenform die haben. Ob welche Außenfarben meine ich, sorry. Ja. Bronze ist am wenigsten, Silber ist noch okay und Gold geht am meisten. Oh, das, das spawnt neu, der Schnee. Können wir kurz darüber reden, dass, unsere, dass eure Schneebälle überhaupt nicht aussehen wie Schneebälle? Vor allem jetzt nicht, wo die überall Punkte dran haben, wie Dev. Ja, das sollen wahrscheinlich Steine sein oder so. Ja, es sieht nicht aus wie ein Schneeball. Ja, es ist eine Süßigkeit. Wir sind hier im scheiß Jellybean Süßigkeitenladen. <lacht> Im Süßigkeitenladen. Oh GG, los. Ja, yes. sehr gut. Als erstes sogar. Und was glaubst du? Guck mal, jetzt ändert sich die Musik einfach komplett. Warum sieht das aus wie Toast bei Gelb? <lacht> was ist das ist wieder so Toast. Sieht eher aus wie Karamell, oder? Ja, auch. Ich bin innen drin! Nein, ich bin in dem Ding drin! Äh, lol, innen drin ist es einfach ein weißer Eisklotz. Das ist so ein Eiswürfel einfach. Rollbahn. Ja, wow, die haben nicht mal das Bild geändert. dich <lacht> zwischen rotierenden Ringen. Er guckt das lol. Okay, das ist cool. Das ist cool. Vor allem, das sieht aus wie eine Arena. Das ist das coolste dran. Und weißt du, was auch ist? Der Schleim steigt einfach. Echt? Wie soll ich mir ja. das vorstellen? Irgendwann erwischt es sich und bis tot. Ja, wow. Und glaub mir, dieses Ding wird noch extrem schnell. Glaub's mir einfach. Das wird so schnell, das ist nicht mehr lustig. Aber das sieht richtig nice aus. Aber, also, <lacht> Wie er runtergefallen ist. Leute, weißt Bild du? Das sind, wirklich, das sind wirklich diese Leute, die in Rollfeld down gehen. <lacht> Hexagon! Das ist das einzige Mal, dass ich in meinem ganzen Leben, dass ich mich über Hexagon freue. Also gib mir jetzt Hexagon. Yes! Rette dich über das zerbrechende Eis, um den Schleim darunter zu entgehen. Yes, Leute, yes! Ich ey, ey, ich ey, ey. Ich War noch nie so hyped auf Hexagon, Alter. <lacht> <lacht> wie viele Layers sind das? Drei, glaube ich. Oder vier, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie lange helfen das. Ach! Okay, das, das ist das aber richtig cool. Stimmt, einfach ein bisschen einzeln springen. Ist eine gute Idee. Danke, random Spieler, der das macht. Oh, Leute, diese Wassergeräusche hören sich so gut an. Wir genauso wie ein Hexagon, nur langsam. Aber ich mag diese Eisgeräusche, die sind sehr entspannt. Nein! Was ist gemacht? RIP. Äh. Oha oha oha was? Was? oha, oha, oha. was? was zum oha. Teufel? Hö?! Der ist einfach ausgerutscht. Aber ich sag's nur so: <lacht> Dünnes Eis ist chilliger als normales Hexagon. <lacht> Aber Mike, du siehst doch da diese Abrisskugel, ne? Mhm. Das ist keine Abrisskugel, das ist Ringus Dingus. <lacht> Diesmal hab ich's als Erster geschafft. Ich hab's als Siebter geschafft. Oh, der ganze Oh, F. Super F. <lacht> Alter, weißt du, dieser Elf, ne? Das erste Mal, als der gezeigt wurde. Weil, rate, was die Leute geschrieben haben. Was haben die geschrieben? Genau, Fortnite-Nachmache. Weil es dann so einen Skin gibt, der auch so aussieht. It's actually Elf vom Elf. Oh. Oh. <lacht> das Ganz dünnes Eis, mein Freund. Guck mal, im Hintergrund, der Folger, wie der da draufsteht. Ja, die, die siehst du hier oh, in der. Oh, ist das. Ey, das ist cool. Yes, ich habe einen weggeschubst. Wie habe ich das gemacht? Yes, yes, yes. Da, da. Yes. Oh mein Gott, ich liebe es. So, nach einem kleinen Karten sind wir wieder hier. Ich habe jetzt endlich den DLC gekauft. Der war gerade, ist gerade online gekommen der DLC. Wir spielen jetzt auch noch mit Chris Korr und Danny. Also das da ist Chris, das da ist das mit da sie und das da hinten ist Danny. Leute, wie Leute, wie das aussieht mit vier Leuten. Das ist ja voll geil. Ja. Ich geh Tilted Towers. <lacht> <lacht> oh, Ja, der man da Mike, das ist ja, schlimm mit, mit, mit dem. Pinguin, da nicht rutschen. Fuck. Oh. Mike, du bist der Pinguin, das Penguin Power-Up, deswegen rutscht du auf dem Eis. Ich wollte gerade sagen, Mike darf eigentlich gar nicht auf, auf dem Das sind die ec skin die ich gerade habe, den habe ich gekauft. Ja, Penguin, Dude, er darf eigentlich nicht auf dem, auf dem Eis rutschen. Oh nein. Hä, ja, ist das Spiel bei euch auch ein bisschen nuklear? Ja, ich weiß nicht, ich hab's noch nie gespielt, auf <lacht> einmal dunkler. Und <lacht> im Hintergrund. Und auf einmal war es Nacht passiert. <lacht> ja, es <lacht> ist dauerhaft Nacht und dauerhaft spielt die Sonic.exe-Musik. Aber rückwärts. Aber es war rückwärts. Nee, nee, nee, sonicexe Die Nacht war rückwärts. Es klang wie das. Äh, äh, äh, auf Gangnam style Alter, warum schießt mich das Ding an? Es klang wie das. das... Es klang wie das aus Sand? Was? Ein schwarzer Schnitt. Leute, Leute, guckt mal. Was denn? Gleich wenn ihr in die Lobby kommt, werdet ihr euch freuen. Oh mein Gott, es is ist doch nicht mein Oh mein Gott, nein, nein! <lacht> ich starb. Ende. Mike ist so Nintendo 2.0. <lacht> Free Melee. Nintendo Kosten 2020, no fun allowed. Mike. Free Melee? Melee kostenlos? <lacht> <lacht> äh, echt, als ob das kostenlos jetzt ist. Endlich. Cool. Ja, aber nur für Nintendo Switch Online Mitglieder. Ja, Ey, die haben Lucio Ball in das Spiel getan. <lacht> <lacht> Me and the boys playing Snowball. <lacht> Wir sind <lacht> alle in einem Team. <lacht> Mike, wie hast du das geschafft? <lacht> ja, Mike, du bist der Letzte, oder? Dachte ich dachte einer hat irgendwie überlebt. Ich weiß nicht wie, der Obwohl, Ich habe Ja, ich habe aber gesehen, wie der runtergefallen ist. Toll. NEIN! Okay, fuck, im Finale Fuck, ist alles kaputt Oh, es sieht sehr schlecht aus Oh, im Finale Danny ich kann es schaffen! Ja, ja. ja! Ich hab's geschafft! LOL! <lacht> ich hab's eine Millisekunde. Mike, ich hab's eine Millisekunde vor Christus, weil du geschrien hast. Ich hab's geschafft! Ich hab sogar ein chief Beat bekommen. Yes! Ja auch. Jetzt habe ich fünf Kronen. Fünf Kronen bekommen, man, wenn man einmal gewinnt? Nein, ich hatte vier Kronen vorher. Yeah! Oh, sieht das cool aus! Ja. Was denn? Mann, Max das mit dem Spiel. mit dem Ding. Junge! Was denn? Alter, krass. Ich bin gut. Ja. Was denn? frage ich ja, boah, Junge. Ja, Leute, ich hab wirklich Alter. eine Folgen gemacht. Hey, <lacht> ich bin viel, viel besser geworden dieses Spiel, ich das Gefühl. Ich bin gerade fast runtergefallen. So oh mein Gott, Bojen Danny, du bist los. noch am Leben, oh mein Gott, Danny! Oh! Ja. Was ist mit dem Bojen los, warum die? <lacht> Den Bojen! Okay, könntest du kurz leise sein, ich muss kurz konzentrieren. Was geht? Oh! <lacht> What the <Ja>. fuck? <lacht> <Ja>. <lacht> ist gerade wie bei, wie bei Ich bin runtergefallen. Der grabbt mich, der Hurensohn, was will der? Ich bin Level bin Mike, du bist es wieder gewinnen! <lacht> Ja! Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott ja! Dreimal hintereinander! Ich krieg die fünf in Folge noch! Ich krieg das noch hin! Winnings! Ich hab nicht, ich nicht einmal Penguin gespielt! Es ist das Minigame und trotzdem gewinn ich einfach so! Ich bin hyped! Das hat sich halt genauso angehört wie Hachgay! Das Abschwanz. <lacht> <lacht> <lacht> nicht Wintersport, sondern Season 2 Rittersport. <lacht> oh, Mann, <ey. lacht> oh mein Gott, oh mein Gott, dieser Lag. Ich schaffe rüber zu springen. Schaffst du das, schaffst das? Der springt nicht rüber. Grad aus. Der springt Schleich, grad springt drüber. Renn raus, schnell, schnell, schnell, raus, ich schaff's das, ich glaub' mal nicht. Ja! Oh yes! Oh nein, Danny, nein, Danny! Die verdammte Glocke hat mich. Die reibt Das Ringos, Das war Ringos, Ringos. Ich hab's gesehen. Ich schaff' das, ich schaff' das! Ich schaff' das! Alter! Als ob du das geschafft hast! Wie? Ja, runter verloren. <lacht> Haha, ha. uh, fucking ugly rats. <lacht> <lacht> fucking ugly. A horde of fucking ugly rats. Die Musik hört sich an, als ob du gerade gegen den Champ kämpfst. Ist doch gerade so. <lacht> Was war das? Ich bin Finale, ich bin Finale. <lacht> Der Nose kann gewinnen, gewinnt, kommen? Nein, nein, Mitzi. <lacht> das darf nicht nochmal passieren. <lacht> ja, Oh mein Gott! Viermal! Mann IN FOLGE! Mützi, wenn ich jetzt nächste Runde verliere. Ich werde mir das niemals verzeihen. Dann schaust du ein Jahr lang keinen Fußball. Dann schaue ich kein Jahr keinen Fußball, ich hab's eingeschworen. Kein Jahr keinen Fußball. Ich hab's, ich hab's oh, geschafft. Ah, oh, das schaff ich auch noch. Hey, bei mir ist ich qualifiziert, obwohl ich 13... Nein, Mützi, mein Spiel hängt. Oh mein Gott. Fuck. Echt geil, wenn man, äh, wenn das Spiel einfach ohne Grund abstürzt, bis diese Connection-Error ist. Nicht abstürzt, sondern Connection-Error. Und man dadurch einfach seine fünf Siege ineinander ge verliert. Aber Milzi ja. meinte, wenn ich jetzt nochmal schaffe, dann könnte ich den Support anschreiben und es doch noch bekommen. Das go. Ja, weil ich habe auf Twitter genau sowas halt gesehen. Und die haben denen dann wirklich noch dieses Achievement gegeben. Bro, das ist viel zu gut, what the fuck? Digga, ja, wir, wir, haben... What the fun. fuck? Haben wie kriegt die Rot? Haben öh, Das geht gar nicht. Ey, haben die alles mitgenommen? Rollen, rollen, rollen, rollen, Leute, rollen! Nein, nach rechts, nach rechts, was macht ihr? Oh, ihr seid so dumm. Okay. Ja. Fuck. Was war... Ja, ja. Warum okay. hey, ja, ja, ja. Ja. geht das denn nicht? Oh, wow, hat's gebraucht. Schieb, schieb, schieb, schieb, schieb. Ich muss Rot Junge. aufhalten. ich muss Rot aufhalten. Ja, ja, ja, ja, ja, genau. Ja, ja, ja, ja. Komm, boom. Yes, yes, yes, yes, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Die blauen, die blauen, die blauen. Schlapp ihn, ich hab den blauen. Ich hab den blauen gebrappt. Ich glaube doch, glaub, ich hab die blauen. Oh Gott, die Musik. Oh Nein. Nein, als ob. Wo lang? Oh nein. Nach da links, nach links, links, links, links, links, links. Genau, genau, ja, ja, ja, ja, ja. Nein, nein. Klar, Mike, du hast mit vier Siegen verloren. Fucking ugly rats.